Am Samstag werde ich meinen Geburtstag mit meinen Freunden feiern. Wie lautet dieser Satz auf Französisch? Wenn du das wissen möchtest, dann bleib gerne dran. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo meine Lieben, ich bin Adjoa, ich hoffe, es geht euch gut. Heute schauen wir uns das Futur Composé an. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Schauen wir zuerst die Bildung des futur Composé an. Das futur Composé oder das Futur-Prosch, also die neue Zukunft, wird aus der Präsenzform von aller gehen und dem Infinitiv des jeweiligen Verbs gebildet. Wir schauen uns zuerst die Formen vom Verb aller im Präsenz an. Es ist ein unregelmäßiges Verb, also haben wir unregelmäßige Formen. Je vais, tu vas, il va, elle va. On va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. So, jetzt müssen wir nur noch den Infinitiv des Verbs hinzufügen, das wir im composé konjugieren möchten. Nehmen wir das Verb parler, sprechen. Also ergibt das, je vais parler, tu vas parler, il va parler, elle va parler, on va parler, nous allons parler. Vous allez parler, ils vont parler, elles vont parler. Wir übersetzen das Ganze ins Deutsche. Je vais parler, ich werde sprechen. Tu vas parler, du wirst sprechen. Il va parler, er wird sprechen. Elle va parler, sie wird sprechen. On va parler, man wird sprechen oder in der gesprochenen Sprache. Wir werden sprechen. On bedeutet wir in der gesprochenen Sprache in Französisch. Nous allons parler, wir werden sprechen. Vous allez parler, ihr werdet sprechen. Oder sie, also Höflichkeit, sie, werden sprechen. Ils vont parler, sie, männlich oder gemischte Gruppe, werden sprechen. Elles vont parler, sie, weiblich, werden sprechen. Ja? So einfach geht die Bildung. Also eine Form vom Verb alle im Präsens. Plus Infinitiv des jeweiligen Verbs. Bei einer Verneinung umschließen die Verneinungswörter ne und pas die konjugierte Verbform. Je vais parler wird zu, je ne vais pas parler. Ja, wie ihr sehen könnt, umklammern ne und pas nur die konjugierte Verbform we. Ja, Ein weiteres Beispiel. Elle va parler. Elle ne va pas parler. Ja, ne und pas umschließen nur das konjugierte Verb va. Letztes Beispiel, vous allez parler, vous n'allez pas parler. Ne und pas umklammern die konjugierte Verbform alle. Warum sagen wir jetzt nicht, vous allez pas parler, weil es einfach nicht... Gut klingt im Französischen. Hier würden zwei Vokale aufeinandertreffen. Also das E von Nö ne und das A von der Verbform vom Alle würden aufeinandertreffen. Und das ist nicht gut für die französische Aussprache. Deswegen müssen wir wieder die sogenannte Elision machen. Also, also wir entfernen das E von ne und ersetzen es durch einen Apostroph. Und so klingt die Konstruktion gut. Ja, vous n'allez pas parler. Schauen wir nun den Gebrauch des Futur-Composé an. Im Gegensatz zum futur Simple wird das Futur-Composé häufiger in der gesprochenen Sprache verwendet, um Handlungen in der nahen Zukunft zu wiedergeben. Exemple Cette année, Léa va faire un échange en France. Dieses Jahr wird Lea einen Austausch in Frankreich machen. Im Deutschen wird auch oft das Präsenz benutzt, um über die Zukunft zu reden. Also könnten wir diesen Satz auch folgendermaßen übersetzen. Dieses Jahr macht Lea einen Austausch in Frankreich. Encore ein Exemple. Demain je vais jouer au foot. Morgen werde ich Fußball spielen. Oder morgen spiele ich Fußball. Jetzt schauen wir uns unseren Anfangssatz an. Am Samstag werde ich meinen Geburtstag mit meinen Freunden feiern. Fangen wir mit am Samstag an. Was heißt das auf Französisch? Also wir sagen hier nicht au Samdi oder A la Samdi oder noch schlimmer alle Samdi. Nein, ja. Wir benutzen keine Präposition. Im Deutschen gibt es eine Präposition, am, aber im Französischen gar nichts. Einfach nur den Wochentag, ja. Also was heißt Samstag auf Französisch Samdi? Also samdi und danach kommt ein Komma. Ja, jedes Mal, wenn wir eine Zeitangabe am Satzanfang haben im Französischen, kommt danach ein Komma. Samdi, jetzt ähm, aufpassen auf die Satzstellung im Französischen. Es ist immer Subjekt, Prädikat, also Verb und Ergänzung. Ergänzung kann ein Objekt sein oder ein Objekt plus ähm, Zeitangabe oder plus Ortsangabe. Ja? Also was ist unser Subjekt hier? In dem deutschen Satz steht, werde ich, ja, also ich ist unser Subjekt. Also wir fangen an mit je nach samedi. Ja. Samedi, je, jetzt gibt es im Satz, werde feiern. Ja. Die Satzstellung im Deutschen ist es anders, aber wir müssen jetzt nach dem Verb suchen. Und das Verb, es ist nicht nur dieses werde, es ist verbunden mit dem Feiern. Also, was heißt dann, werde feiern? Ganz einfach, wie wir das bis jetzt gesehen haben im Futur Composé. Wir nehmen die Form von aller im Präsens. Für je, das ist wer Und jetzt feiern, das ist fête im Infinitiv, ja? Je vais fête. Das Verb feiern im Französischen ist fête. Und es ist hier im Infinitiv, ja? Jetzt meinen Geburtstag. Genau. Der Geburtstag auf Französisch oder ein Geburtstag auf Französisch heißt un Anniversaire. Ja, es ist männlich, Einzahl. Also brauchen wir hier das Possessivpronomen für die Einzahl, männlich, aber bezogen auf je, bezogen auf die erste Person Singular. Also, das ist mon. Ja. Also, wir sagen dann. Mon Anniversaire. Ich wiederhole von Anfang an. Samedi, je vais fêter mon Anniversaire. Ja. Jetzt mit, ganz einfach, avec und meinen Freunden. Ja, Feiern haben wir schon übersetzt. Jetzt ähm, fehlt nur noch meinen Freunden. Also eigentlich meine Freunde, weil im Französischen gibt es kein Dativ. Wir suchen jetzt das Possessivpronomen für die Mehrzahl, bezogen auf die erste Person Singular, also bezogen auf je. Es ist meh, ja, also wir nehmen me, egal ob das Nomen, das danach kommt, weiblich oder männlich ist. Es ist immer mehr für die Mehrzahl bezogen auf schön. Das Possessivpronomen ist für die Mehrzahl ist immer mehr, ja? Auch wenn wir hier schreiben würden, ich werde meinen Geburtstag mit meinen Freundinnen feiern. So, was heißt jetzt Freunde oder ein Freund auf Französisch erstmal? Ein Freund, un ami, ja? Achtung, stimmhafte Bindung hier, wir sagen nicht un ami, sondern un ami. Und oder man kann auch sagen, en copain, ja, das geht auch, okay? Also sagen wir, avec mes amis, ja, hier müssen wir auch die stimmhafte Bindung machen, mes amis. Wir können nicht sagen, mes amis, ja, oder wir können auch sagen, mes copains. Ich wiederhole den ganzen Satz. Samedi, je vais fêter mon anniversaire avec mes amis, oder samedi, je vais fêter mon anniversaire avec mes copains. So, das war's. So einfach ist das. Wenn ihr Fragen habt über das Futur Composé, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie beantworten, natürlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann äh, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und äh, gerne könnt ihr das Video teilen und meinen Kanal abonnieren. Au revoir, bisous. Mua.